Ich habe mich heute aufgemacht zu einer riesen Kette Aldi und habe gesagt, welche Produkte kann man da empfehlen? Drei Kategorien, wenn man wirklich sehr wenig Budget hat. Ja, was würde ich kaufen, wenn ich sehr wenig Budget hat? Es geht hier nicht um vegane Rohkost allgemein, es geht hier um für mich bestmögliche Lebensmittel, preis-leistungstechnisch und so weiter. Was man bei Aldi alles finden kann, wie gesagt, erste Kategorie, wenn ich kein Geld habe. Zweite Kategorie, wenn ich Sport machen will, wenn ich Leistung erbringen will. Ähm, was habe ich damals gegessen, wo ich noch vielleicht nicht rohköstlich war, ja, was habe ich da so gegessen, zu mir genommen damals, äh, was ich davon von Aldi gekauft habe oder solche Sachen und Aktuelle, die es momentan so gibt. Dann dritte Kategorie, welche Produkte ich als sinnvoll finde und welche ich kaufen würde, vielleicht bin ich die ganze Obst- und Gemüseabteilung einmal durchgegangen, was ich theoretisch kaufen würde, meine Meinung zu bestimmten Stoffen da drin und so weiter und so fort. Ich denke, das kann spannend sein für euch. Ich hoffe, ihr könnt sehr, sehr viel rausziehen da euch und ich, ich euch eventuell beim nächsten Aldi-Einkauf ein bisschen inspirieren kann. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich das schaffen würde. Dankeschön fürs Zusehen, ich würde mich schon mal sehr vom Daumen nach oben freuen, Da gibt mir ein Feedback natürlich, dass ihr solche praktischen Sachen einfach sehen wollt. Ich habe hier einen ganz, ganz interessanten Gast bei mir heute auch, das ist der Christian von Raw Spirit, kennt ihn vielleicht, er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, Raw Spirit, könnt ihn sehr gerne mal vorbeischauen, wunderbarer Typ. Er kam mir natürlich auch zu Hilfe bei diesem Video, Sage ich mal, er war einfach dabei und wir haben ein super Team zusammen abgegeben, fand ich. Dankeschön, Christian, auch mal, wenn du das nochmal siehst. Bis dahin. Ciao. So, herzlich willkommen und zwar jetzt geht es hierbei um, ja, Saaten, die man essen kann, am besten in der Ernährung, Fitness betonen, ja? und zwar, ich finde Quinoa eben super gut. Also, aus einem Grund, wenn wir zum Beispiel mal Reis, äh, sehen wir hier eingeblendet und Quinoa, dann sehen wir, dass Quinoa doppelt so viel Eiweiß hat, ja? und das Schöne daran ist, also wie Reis zum Beispiel, doppelt so viel Eiweiß wie Reis. Und das Schöne dabei ist, gerade wenn man aufbauen möchte, Fitness machen möchte, ja, dann möchte man gerne viel essen. Ja, man muss ein bisschen viel essen, damit man viel leisten kann. Und Reis muss man eben sehr lange kauen, pappig und Quinoa kann man viel schneller kauen. Man kann es viel, viel schneller kauen und deshalb empfehle ich auf jeden Fall, Quinoa rückzugreifen, ja. Hat ebenfalls kein, äh, ja, Gluten, ja, wie Reis. Und das Schöne ist, Reis ist ja auch immer so eine Belastung, Arsen und so weiter. Man weiß nicht genau, was Sache ist, wenn du die Alternative hast. Nimm Quinoa lässt sich besser kauen, doppelt so viel Eiweiß, die bessere Alternative. Gibt noch eine andere Alternative zum Beispiel. Goldhirse ebenfalls, Pseudogetreide, ebenfalls gut, ja, hat ebenfalls 4 Gramm mehr Eiweiß als Reis. Ja. Warum dann nicht Goldhirse nehmen? Ja? Wie gesagt, genauso, kein Gluten und meine Empfehlung 3 zu 1 Wasser dabei, ja, wenn man es essen würde. Das habe ich früher gegessen, äh, Quinoa und Goldhirse und ich zeige euch jetzt, womit man das am besten essen kann. So kommen wir zum nächsten Fitness. Viele denken immer so Brokkoli, that's the choice, und ich sage nein, es ist definitiv nicht. Viele ja. Brokkoli viele Mikronährstoffe, viel Protein. Da gibt's was Besseres. Ich schon ich das Proteingehalt an, ja, der hat ca. 4,1 Gramm Protein, ja. hat der Brokkoli, das sehen wir hier. Denkt man sich so, ja, okay, ist ganz okay. Jetzt zum Beispiel Vergleich Spinat, mehr Mikronährstoffe, mehr Vitamin C, ja deutlich mehr Kalzium und so weiter und wir sind schon 2,8 Gramm Eiweiß, ja, das heißt, okay, Und dann gibt es den Endgegner und das ist der Grünkohl, der hat nochmal mehr Nährstoffe, noch mal mehr Chlorophyll und wir haben hier Eiweiß 3,3 sogar, ja, deswegen. Und die günstiger, Grünkohl ist genau. günstiger. Von daher als als Choice definitiv ähm, Grünkohl und Spinat, kann man wunderbar in ein Lebensmittel reintun, in ein Gericht, was ich euch jetzt gleich zeige. Also, wir haben hier ebenfalls, was viele nicht wissen, Ananas finde ich super geil. Gerade zu diesem Quinoa, was ich gerade gezeigt habe, nur diese Gold hier. ja, Die kann man super schnell kauen. Ja? Geht super schnell, quasi kann man sehr gut essen, halt eben. ja, Nicht großartig, mhm. gerade wenn man zunehmen will, im Aufbau ist. Mit Ananas. Ja? Und zwar Ananas ist ein sehr schöner Geschmack und wichtig, gekochte Ananas. Gekochtes mit gekochten kann sich sehr gut verdauen. Ja? Gekochtes mit Rom, hast du Gärungsprozesse, ja? Zuckerstärke und so weiter. Da gibt es Probleme ja, bei der Verdauung. Von daher. Gekocht mit gekocht, ja. Und das Wichtige ist, in eigenem Saft ohne Zuckerzusatz. Dieses und dieses beide ohne Zuckerzusatz. Ich würde diese Stücke wählen, da musst du nichts mehr machen. Kochst dann Reis, tust im Kühlschrank, das Teil machst du auf, kippst du rein, fertig. Ist nicht das Allerbeste, achte darauf, dass die Dose keine großen Beulen hat, ja. Aber dann kann sich etwas von der äh, Imprägnation, wie sagt man denn auf Deutsch, äh, von der Legierung, kann sich etwas äh, lösen und das ist nicht ganz Von so optimal, wenn die Dose ganz klar ist, habt ihr damit eigentlich keine Probleme, ja, keine Sorgen. ja eigentlich immer so Aluminium, gerade bei den Dosen noch ein Problem ist, gerade bei Konserven. Aber das ist kein Aluminium, das ist eine Legierung. Das ist eine Legierung aus zwei Metallen, das ist nicht. Äh, das ist ja, kein Aluminium. Das Aluminium. Wenn ihr ebenfalls halt schon Hülsenfrüchte, ja ganz klar, zeige ich dir aber, ja. viele mögen das eigentlich nicht so dieses ständig diese Hülsenfrüchte und wenn ihr die Wahl habt, ja nimmt auf jeden Fall diese roten Linsen, weil die haben zum Beispiel viel mehr Eiweiß, 6 Gramm mehr Eiweiß als diese weißen Bohnen hier zum Beispiel, ja. ganz wichtig auch immer einweichen eine Nacht vorher auf jeden Fall, kann man es besser verdauen, weil der kein Prozess schon im Vorgang ist, ja kannst natürlich auch noch mal abtropfen lassen, noch einen Tag länger ankeimen lassen, dann noch mal kochen. Man kann es aber auch wie Rospi oben machen <lacht> und kranken Krankenwagen kommen lassen nach unten, nach Kidneyboden gekeimt. Das kann man auch machen, alles klar. Aber das wäre nicht so optimal auf jeden Fall. Ähm, wen aber das Ganze jetzt zu bieder ist, ja, den kann ich empfehlen, diese hier an die Seite zu legen. Auch die Spaghetti das ist ganz wichtig, dass ihr es so macht. Und danach hier hinzugreifen, ja? und das sind Linsennudeln, sogar bio, ja? richtig geil bei Aldi. und zwar, ähm, das sind sogar Erbsen, Erbsennudeln, ja? Erbsen und zwar, die sehen dann so aus, ja? und die haben ebenfalls 21 Grad Eiweiß, das ist nur Linse, nur, nur Linsen, ja? aber man hat, wenn man wieder Lust hat auf Pasta oder so Perfekt, also wirklich perfekt. Hier gibt es auch, wenn man sagt, pass auf, ich gebe auch diese Spirelli, ist ja kein Thema. Hier, bitteschön. Und wir haben noch so andere, die roten Linsen, die ist übrigens ähm, mein Liebling, ich habe die schon probiert, aus roten Linsen, diese Nudeln, die sind am allergeilsten. Ja? Und die haben auch 27 Gramm Eingang. Das ist halt meine Empfehlung für Fitnessgerichte, um es alternativ reinzubringen. Auf jeden Fall hier Linsennudeln ganz andere Hausnummer. Diese Dinger hier, die kommen irgendwann zum Hals raus. Alle kennen sie. Das hat man richtig dieses Pasta gefieden. Man kann dazu einfach eine Tomatensoße oder sonst was machen und dann ist ja. durch damit. Mein absoluter Tipp mit das beste Produkt hier. Gut, wir wir ja schon bei Tipps hin. Dann gehen wir die boden her. Diese Boden, die kann man kochen. Entweder 30 Minuten, 60 Minuten was draufsteht oder man tut einfach ein S-Level-Natron mit rein und dann kochen die die Hälfte der Zeit. Ach krass. Okay, ja. sehr. Das muss ich noch mal ja. Das ist tatsächlich so. Fassen wir noch einmal zusammen, welche Lebensmittel euch Patrick empfiehlt, wenn ihr viel Sport macht. Durch die eindeutig höheren Eiweißwerte gewinnt Quinoa und Goldtier sie also die Überhand über den Reis. Genau wie Brokkoli gegen Grünkohl und Spinat das nachsehen hat. Eine weitere Zutat ist außerdem gekochte Ananas. Und sollten euch die Hülsenfrüchte irgendwann mal langweilig werden und zum Hals raushängen, empfiehlt sich, die Linsen auf die Spaghetti zu werfen und zu Linsennudeln zu greifen. Und nun weiter mit den kostengünstigen Lebensmitteln. Jetzt haben wir hier Mörn, ja. Und zwar viele denken sich so: Ja, okay. Aber ganz, ganz spannend. Und zwar ähm, Ross Spirit, der gerade filmt. Der hat ein Buch geschrieben auch darüber. Rohkost ähm, Cost von Low Cost, ja. Finde ich. Da ist er. <lacht> und das fand ich. Das hatte. Das wusste ich übrigens selbst nicht, ja. Das, 2 Kilogramm von Möhren am Tag, ja. wie viel Prozent des Dings decken? Also von der DGE 60 Prozent äh, empfohlen, aber die DGE geht meistens äh, mit sehr vielen Sicherheitsintervallen ran. Also wahrscheinlich äh, decken zwei Kilo Möhren den kompletten Tagesbedarf an allen, außer Selen und Omega-3-Fettsäuren. Ja, das musst du dir mal reinziehen, ja. Jetzt kann man sagen, okay, wenn man nicht so viel Kohle hat, wird man nicht die bio kann vielleicht sogar auf die aufweisen, ja. Aber trotzdem zwei Kilo Möhren, ja, man hat ordentlich viel zu essen, vor allen Dingen richtig viel und deckt fast alles schon damit, ja. Dann ja, können wir zum Beispiel noch ein bisschen was dazu tun mit, mit Omega-3, ja? ein paar Leinsamen vielleicht. Ja. Sehr, sehr Einfach möglich. einen großen Smoothie machen, viele Möhren rein, Leinsamen ja, das stimmt, rein. Die, äh, das ist perfekt. Das, das Beta-Carotin löst sich noch perfekt, ähm, das fettlösliches ein Vitamin ist. Ja? Das Beta-Carotin löst sich natürlich noch, braucht fettlösliche Substanzen, um das aufgenommen zu werden. Perfekte Kombination. Ja? Hast du wirklich alles, was du brauchst. Da ja? ist also mit das günstigste, was du machen kannst, um deinen Körper mit allem zu versorgen, und sogar Rohkost. Aho. Ja? Oh, oh. Also ebenfalls wieder uh, Rohkost vor low ja, hier zwei Lebensmittel, die ich absolut empfehlen kann, ja. also wir sind zum Beispiel Kohl, ja, 69 Cent, das ist Kilogramm, das sind ungefähr hier, das haben wir gerade gemessen, zwei Kilogramm, ja, dann ist das erstmal, ja, und deshalb wirklich, also Kohl ist immer so, ne, brassica das heißt äh, Kreuzblüter, ist immer die nährstoffreichsten. ja, so vor und so weiter kennen wir alles, die meisten sekundären Pflanzenstoffe, ultra viel Vitamin C haben gerade die Kohle, ja nur noch geschlagen von den Paprikas, ja, und wir sehen, preis ist nicht zu schlagen, ja? das heißt, wenn du die Kohl wenn du nicht roh machst, kannst du dir noch Dampfgaren halt eben, ja, wäre auch kein Problem. Und wenn du die Möglichkeit hast, nimm Rotkohl, ja, hier haben wir natürlich noch die Anthocian, die sekundären Pflanzenstoffe, ja, sehr wichtig für die Gehirnleistung. Das erste bleibt entfernen, ja, und dann habt ihr wunderbaren Kohl, wenn ihr die Möglichkeit hast, immer Farben natürlich wegen Anthocian, sekundären Pflanzenstoffen, das habe ich im Tausend Video schon erklärt, ja? So, was ebenfalls noch super gut ist, Knollensellerie, ebenfalls 89 Cent das Kilogramm, ja sehen wir hier ebenfalls eine super Wahl, was viele überhaupt nicht auf dem Radar haben, diese Gemüse. Ja. Die kennen immer nur die teuren Gemüse. ja. Also die, die, ähm, wie heißen die, Paprika, Tomaten, Gurken und solche Sachen. Ja, das, das ist auf die Nährstoffdichte ja, mit Kohl oder mit Sellerie nicht zu vergleichen. Ja. Preis- Leistungstechnisch definitiv diese Gemüse. Und vor allem, weil sie auch aus unserer Region kommen. Ja. Das wäre ja doch das, das Beste. Sein regional. Da. Also ebenfalls für wenig Geld natürlich kann man auf Reis zurückgreifen ja, so, und wenn, dann würde ich halt gucken, okay, Parabold, das ist ein Verfahren, ja, Parabolt, das heißt, para heißt immer neben, dass die Nährstoffe wieder später zurück, dass ein Verfahren, zurück in den Reis gepumpt werden, worden der das heißt trotzdem geschält, wenn es geht, natürlich Naturreis, auf jeden Fall besser, gibt es aber jetzt leider nicht, wir sind gerade hier bei Aldi, wir versuchen das Beste aus Aldi eben rauszuholen, ja. das heißt, wenn dann Parabold, Preis-Leistungs-Verhältnis oder wenig Geld auf jeden Fall das Beste, was du machen kannst, ja, ähm, des Weiteren, was äh, ich empfehlen kann, sind natürlich Bösenfrüchte. Ja? Also jedenfalls hier 1 Euro. Ja? Und du musst dir überlegen, du kriegst für 1 Euro, kriegst du ja, also 100, fast 130 Gramm Eiweiß. 130 Gramm Eiweiß ja? für 1 Euro. Jetzt überleg dir das mal in Fleisch umgerechnet. Ja? Wenn du überlegst, die antibiotika ja da kostet, äh, wie viel kostet das? 3 Euro, das, das 500 Gramm oder sowas, sowas in dem Dreh. 500 Gramm, 3 Euro, ja. Ja, dann bist du dreimal so teuer und der Früder weniger. Also, der, also wahrscheinlich, musst du bei der Pute sowas um 80 Gramm oder sowas heraus, 80 bis 100 Gramm für 3 Euro. Die hast du für 1 Euro 130 Gramm ungeschlagen. Ja, meiner Meinung nach. Und so ist die Kohlenrate noch dabei, ja, preis leistungstechnisch nicht zu so schlagen. Hübsenfrüchte ja. mit Reis, mit Kohl dazu, ähm, Sellerie dazu, ein paar Möhren zum Frühstück mit Leinsamen, du durch. Das ist the way to go, wenn du billig und alle Nährstoffe abdecken willst. Falls du alle Nährstoffe kostengünstig abdecken willst, empfiehlt sich folgendes. So kann man sich zum Beispiel aus Karotten und Leinsamen ein leckeres Frühstück bereiten. Kohl und vor allem Rotkohl ist günstig, reichhaltig an Vitamin C, man kann ihn roh essen oder Dampfgaren. Auch der Sellerie spielt hier eine große Rolle, da er sehr günstig und auch lokal angebaut wird. Zu guter Letzt bleibt natürlich ungeschlagen Reis und Hülsenfrüchte. So, ist auf jeden Fall ganz cool, Paprika, also mit das Gemüse mit am meisten Vitamin C, also wirklich schießt absolut durch die Decke, diesbezüglich. Ja, aber preis-leistungstechnisch finde ich sehr, sehr teuer. Einer der teuersten äh, Gemüse, wenn man so sagen kann, ja, ich würde stattdessen lieber Kohl nehmen, äh, hat mehr sekundäre Pflanzenstoffe, die vorteilhaft pro Bildung und so weiter. Paprika ist mehr sowas nice to have, muss man aber nicht unbedingt haben. Wenn man es unbedingt schmeckt, kannst du es kaufen. Aber es ist nicht so, was ich unbedingt jetzt so Und Paprika zählt auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zu so den mit dem am stärksten Pestiziden ja, belastendsten. Genau. Bio das ganz bei ganz bei Paprika ganz, ja, wichtig. ganz wichtig. Bei Tomaten zum Beispiel ist es gar nicht so relevant wie bei, bei Paprika. Ja, habe hm? ich zumindest. Ich habe so die zehn am stärksten belastendsten Gemüse und so weiter. Aber naja, nur mal so als. Hier, Aubergine ist ganz nett, ganz wichtig. Aubergine darf man nicht roh essen. Ja, gehört zu den hier zu den Nachtschattengewächsen genauso wie ähm, Kartoffeln. Ja, die darf man nicht roh essen. Ganz wichtig. Solanin ist der, ist der Giftstoff. Der, ja. Ja, gut. <lacht> mal, weißt du, ja. Genau so genau, wie diese Bohnen, ja, hat ähm, irgendwas. Mit, ich komme auf den Namen jetzt. Vitine, Fit, irgendwelche bestimmte Stoffe, die auf jeden Fall giftig sind. Ich komme auf den Namen leider nicht. Das Hauswürdige. Was? Hauswürdige. Nein, nein, nein, irgendwas bestimmt, Ich komme auf den Namen jetzt gerade. Das ist zu spontan das Video. Ja. Ähm, auch kann man auch nicht roten Bohnen. Muss man die haben. Ist sowas meistens. Also wenn du das so jetzt magst magst, mach das aber. Hingegen Rosenkohl finde ich mega geil. Ich bin ja absoluter Kohl-Fan, halt. absolut. Und Rosenkohl ist das, glaube ich, mit dem meisten Vitamin C von dem kohl Genau. Und das habe ich auch mal in einem Video gehabt, ne? das Rosenkohl. Ich habe extra genau Top-3-Video für den Winter oder was. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Da ist Rosenkohl auf jeden Fall dabei. Absolut unterschätztes Lebensmittel, meiner Meinung nach. Das ist die beste Kohlvariante mit am meisten Eiweiß. Du würdest tatsächlich Rosenkohl, Grünkohl vorziehen? Ja. Ähm, ja. Ja, cool. Bitte vorziehen, ähm, weil, kommt noch an, wenn du äh, den äh, Fokus auf Chlorophyll legst, würde ich natürlich das, aber ich nehme Chlorophyll auch immer so auf, normalerweise saftig auch immer Grünzeug, ich Grünzeug ja immer so, mein Weizengas und weiter, von daher würde ich eher das, wenn du aber sonst kein Grünzeug reinkriegst, würde ich glaube ich eher den, ähm, das Ding aussehen. hat vier Gramm Eiweiß, gibt nichts, was kein Gemüse, was mehr Eiweiß hat als der Rot. Äh, das ist der Oh, mal ganz kurz zu Tomaten. Aufwirkstoff Lycopen kennen wir zum Beispiel gleich die Familie wie Astaxanthin zum Beispiel, kennen wir, das stärkste Antioxidant der Welt. Ja? Sind sehr, sehr ja, strukturchemisch ähnlich. Ja? Man sieht zum Beispiel, dass die Kleinen immer mehr Lycopin enthalten, weil sie mehr Schale pro Volumen haben. Ja? Das heißt, je kleiner ein Lebensmittel ist, desto mehr Schale hat es pro Gesamtvolumen. Ja? Die nimmt die Schale immer weiter ab im Vergleich zu also, vielleicht nochmal mal ganz kurz, hier gibt es so äh, vegane Ersatzprodukte, kaufen, nicht kaufen. Also, ich sag mal so, diese tofu 14 ist sehr tückisch, ja, Weil wenn man auf den hinten einmal drauf guckt, dann sehen wir dass die erste Zutat, ja, Trinkwasser, herzlichen Glückwunsch. Danach ist aber Weizeneiweiß, das ist immer das, was am meisten daran enthalten ist, ja? Das heißt, da ist mehr Weizeneiweiß drin als Tofu-Sojabohnen, ja? Das heißt, das ist eigentlich ein Weizenprodukt, ja. Ich bin nicht so der Fan von Weizen, ja, es ist ein bestimmtes... Solanin, ja, kennen wir alle, das wird aktiviert bei uns, Gatt wird dadurch gefördert, ich habe tausend Videos dazu gemacht, wenn es geht, würde ich meinst Weizen vermeiden, ja? von daher an, eher keine gute Genau das gleiche bei diesen veganen Burgern ist fast immer die erste Zutat Weizeneiweiß, ja, das heißt nicht ganz optimal gelöst, ich hoffe immer mehr kommt zum Thema ähm, Gurkakemehl mit äh, zum Beispiel ähm, Süßlupin und solche Sachen, ich hoffe, dass da in der Richtung bald mal viel kommen wird. Äh, Finde ich immer die bessere Alternative. Das leider auch hier mit Weizen, Eiweiß wieder hier versehen, Sojabohnen. Ähm, von daher an, wenn dieses Ersatzprodukt würde ich Tofu empfehlen, wenn überhaupt. Und wenn es geht, würde ich Tempeh empfehlen. Gibt es hier aber nicht, dass sie fermentiert haben. Tofu natürlich nochmal, wirkt ganz anders, kann ich gleich in einem anderen Video genauestens erklären. Von daher Ersatzprodukte. Okay, würde ich nicht umbringen, aber sicherlich kein optimum für wenn ich. Ja, vor allen Dingen, ähm, wenn man nochmal guckt, warte mal. Hier ist auch Speisesalz drin, ja, ganz klar, Speisesalz, Speisesalz hat Trennstoffe drin, ja, die mikrofeine Risse in den Arterien verursachen. Dadurch kann sich Cholesterin anlagern, Kalzium und so weiter, Arterioschloros ist ex extrem ähm, begünstigt. Von daher, wo Speisesalz drin ist, wird dich nicht sofort umbringen, ja, gerade als Veganer, wo du sowieso kein externes Cholesterin noch zuführst, ja, nicht so entscheidend. Aber trotzdem, wenn es geht, vermeiden, von daher zwei Punkte, die gegen dieses Produkt sprechen. Ich habe es übrigens schon mal probiert, einfach nur so. Geschmacklich sicherlich okay, nicht, nichts Schlimmes, gar nicht so, aber da, da gibt es noch Bedarf. An Kartoffeln ist echt toll und wenn man faul ist, dann kann man sich die kaufen, macht es nicht. Diese Kartoffeln sind eingefüllt in Aluminium. Das ist eine Aluminiumverpackung, da sind diese Kartoffeln drin und diese Kartoffeln, ich sage mal, Aluminium ist relativ... Reaktiv, wenn es mit Trockenstoffen in Berührung kommt, dann kommt keine ähm, ja, dann kommt es schwieriger zur Elektronverschiebung auf jeden Fall. Aber sobald eine nasse Masse in, auf Aluminium liegt, ja, du kriegst Kopfschmerzen. Ich schwöre es dir, du kriegst Kopfschmerzen. Eine Freundin von mir hat mir jetzt gesagt, ich habe ähm, immer mal bei einer Kartoffel gegessen, schon länger her auch. Und äh, da hat sie mir erst ja später gesagt, ich hatte so Kopfschmerz, woher kommt das? Hat mir ja, habe ich gezeigt in die Packung, da habe ich gesehen, es war ein Aluminium drin und daher kommt es. Aluminium, Hauptgrund für Alzheimer, habe ich schon in tausend Videos erklärt. dass wird auf jeden Fall noch ganz groß werden alles und das muss geändert werden, finde ich, äh, das finde ich nicht okay und da wird auch Änderungen passieren. mit Und da gibt es noch einen anderen Grund, wenn man diese, diese Kartoffeln ja kauft, weil, wie werden die geschält? Das sitzen keine kleinen äh, Asiaten, die das irgendwie schälen, sondern das passiert mittels eines Säurebades und das ist nicht deklarierungspflichtig und da bleiben Restbeständig hier auch dagegen. Und deswegen auch ein Grund, die Liebe selber zu chillen. Sehr gut, ja, toll. Vielleicht noch mal ganz kurz persönlich, äh, was ich ebenfalls empfehlen kann. Linsennudeln finde ich mega geil. Erstens, wir haben bio -Qualität. Zweitens, wir haben eine ganz andere Geschmacksnote zu normalen Linsen. ja. Und drittens, wir haben viel Eiweiß, alles drin, was du brauchst. Halt, Im Vergleich zu denen, die ein bisschen billiger sind, aber kein Bio sind. Von daher, das Produkt hundertprozentig. Linsen sind halt da drin. Würde ich so kaufen. Ja, definitiv. Man kann ganz einfach mit Tomatensauce dazu machen. würde ich nicht mehr kaufen ich habe ähm, die sagen diese es gibt selbst da was sind analysezertifikate ne? ich habe ich meine selbst auf den seiten ja von, von aldi ich habe ich weiß nicht vielleicht bin ich gerade schlecht informiert oder was gibt es analysezertifikate zu Arsenkonzentration und so weiter es ist für mich ein problem ich habe dazu auch ein video gemacht ja ist die frage muss man es riskieren oder nicht ist es wirklich entscheidend für den menschen ist auch so eine frage wenn ich es kann nehme ich eine alternative ja gehe eher auf Pseudobetreide, ja, diesbezüglich, diese Arsen definitiv nicht so stark in sich akkumulieren, ja. Oder halt ähm, hier Dingens. die Pseudobetreide kriegt man übrigens auch alle in Bioqualität qualität Den weiß natürlich nicht. Von daher wäre das ja meine Wahl, die ich hier so kaufe. Ein ja. DM gibt ja auch was. Wollen wir nicht gleich sogar noch in DM gehen? Mach da war. können wir vielleicht. Sehen wir im nächsten Video. Okay. Kommen wir zu Patricks etwas allgemeineren Tipps. Rosenkohl mit dem meisten Vitamin C unter den Kohlgewächsen und dem meisten Protein oder Gemüse überhaupt, ist hier natürlich ein Top-Favorit. Kauft lieber die kleineren Tomaten, da die mehr Oberfläche und damit mehr Schale haben, was zu mehr Lykopin insgesamt führt. Vegane Burger, Würstchen und so weiter bestehen meistens zum Großteil aus Weizeneiweiß und nicht aus Tofu. Auf sowas solltet ihr auf jeden Fall achten, dass ihr wirklich Tofu-Produkte kauft. Fertige, gewürzte und geschälte Kartoffeln sind absolut nicht zu empfehlen. Denn durch die Aluverpackung kommt es zur Elektronenverschiebung, was zu Kopfschmerzen führen kann. Außerdem werden die Kartoffeln mit Säure geschält und die Garantie, dass die Säure zu 100% abgewaschen ist, ist auf keinen Fall gegeben. Wie schon vorher erwähnt, sind Linsennudeln natürlich super. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gut gefallen hat. Wie ihr schon gehört habt, kommen demnächst doch mal solche Videos. Falls euch Patrick helfen konnte, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal und vergesst nicht auf die Glocke zu drücken. Bis zum nächsten Mal.